Willkommen bei eurer Marmeladenoma und Enkel Jan. Wir sind auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt. Und wir schauen mal, was wir Schönes finden werden auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt. Und wir schnappellieren auch was, ja? Ja. Jetzt sehen wir gerade vor uns das Karussell. Was waren die Kinder früher begeistert? von A nach B und Janik und konnten nicht aufhören. Und heute sind sie erwachsen. Aber es ist schön hier. Hier seht ihr das Naturkundemuseum. Ein altehrwürdiger Bau mit tollem Inhalt. Es gibt sogar Haifische. Krokodile, glaube ich auch. ja Vielleicht machen wir da auch mal einen Trip rein. Und dann die wunderschöne Weihnachtspyramide. So, wir haben was Leckeres zu essen gefunden, die Oma hat sich Pommes genommen, ich habe hier Chili vom Karne und von A nach B hat sich hier leckeres Sauerkraut mit Schuftnudeln geholt. Schuftnudeln? Das ist sehr gut. Da besteht Auch sogar die Kamera. Also, jetzt haben wir gespeist, war wunderbar, aber jetzt möchte ich noch Magenbrot haben. Magenbrot, ja, das möchte ich gerne. Magenbrot? Ich bin auch einmal Magenbrot. Also die zweite. Auch 6 Euro. Er, er bezahlt. Hier gibt es heiße Maroni, ihr Jungs. Wollt ihr welche? Ich würde ich hier nehmen. Janik? Ich bin gerade noch Satz wegen dem. Da lässt man beim Na dann. Aber wir zwei wollen, ja? Ich so, wenn ehrlich oh, vor allem, ja, der Bitte schön. Maroni, lieben wir beide. Super. Trotz Regenwetter. Also das Wetter Macht ist... Macht Spaß hier auch immer. Ja, ja? Das Wetter ist wirklich, wirklich, ja. wirklich... Schnee wäre schöner. Ja, Schnee wäre schöner. Janik, noch Karussell fahren vielleicht? Nicht unbedingt. Nein. <lacht> Heiß. Und schmeckt heiß. Mmh, ganz, ganz küschlich. Maroni. Also leider beenden wir jetzt schon diesen schönen Weihnachtsmarktbummel. Der Regen wird immer schlimmer und ist schlimmer, aber es war schön. Wir haben leckere Maroni geholt, Chili Cana gegessen, Pommes gegessen. War insgesamt sehr schön. Also sagen wir Adi. Eure Marmeladen, Oma. <lacht>